Der Druck bleibt groß in der sogenannten Tauzeugen-Affäre. Erstmals haben dazu heute Wirtschaftsminister Habeck und sein enger Mitarbeiter Staatssekretär Greichen in einer Ausschusssitzung Rede und Antwort gestanden. Doch die Opposition sieht weder Vorwürfe noch Bedenken ausgeräumt. Sie besteht auf Greichens Entlassung, weil dieser beteiligt war, als seinem Tauzeugen ein Führungsposten bei der Bundeseigenen Energieagentur zugesprochen wurde. Ein Minister und sein Staatssekretär, beide unter Druck. Auf dem Weg zur Befragung durch die Ausschüsse für Wirtschaft und Klimaschutz. Die Sitzung nicht öffentlich. Die zentrale Frage, warum hat Staatssekretär Greichen sich nicht aus dem Bewerbungsverfahren für einen Posten bei der Bundeseigenen Energieagentur herausgehalten, um den sich sein Trauzeuge beworben hatte. Im Anschluss tritt Habeck allein vor die Presse ohne Greichen. Er bleibt dabei, Greichen behält seinen Job. Aber der Vorgang wird beamtenrechtlich geprüft. Wir haben Compliance-Regeln, gegen die ist hier erkennbar verstoßen worden. Oder sie sind nicht eingehalten worden. Insofern gibt es auch eine Prüfung, inwieweit Beamtenrecht tangiert ist. Die Union will mehr, fordert Greichens Rauswurf. Sie ist überzeugt, dass der Staatssekretär seinen Trauzeugen Michael Schäfer im Bewerbungsverfahren aktiv unterstützte. Sie werden es im Protokoll sehen, wie dieser Trauzeug auch angesprochen worden ist, wie Herr Greichen sich eingesetzt hat oder nicht. Wie gesagt, davon dürfen wir jetzt nicht berichten. Denn der Ausschuss hatte auf Wunsch der Ampelfraktionen nicht öffentlich getagt. Das Argument, hinter verschlossenen Türen werde offener gesprochen. Bei dem Interesse, was ich hier so sehe, könnte ich mir vorstellen, dass eine öffentliche Sitzung überhaupt gar keine besonderen Informationen zu uns Abgeordneten gebracht hätte. Viele Abgeordnete finden im Ausschuss seinen Fragen offen geblieben. Minister Habeck bleibt wegen seines Staatssekretärs unter Rechtfertigungsdruck.